schwer habe ich die beiden getriggert oh, und ich töte ihn sogar sehr gut Aber natürlich töte ich den die haben nicht viel verteidigung ich glaube jeder wird hier level 8 auf jeden fall sein am ende ne? ah, da kommt schon wieder die nächsten Tue ich ja eigentlich band dinger hier sammeln ja ne? Da so, müssen wir noch eine Runde euch erledigen, nehme ich an. es noch nicht mal. ist natürlich wieder nicht damit okay aber eine Runde die noch platt ja voll einfach bin eigentlich nur da mich beschäftigt zu halten und um mir auf die Nerven zu gehen da ihn hier habe ich schon fast mit einem Schlag wieder kaputt okay da So, wenn ich wenn ich ihn jetzt erzählen packe müsste er ja eigentlich alles da äh, eine Weile lang aufhalten können ich kann nicht mehr heilen deswegen musst du jetzt sterben warte mal du kannst ja gar nicht von weiten angreifen Stimmt. unser <lacht> Elfenblut ausgegossen? Ah, Mann. Ja, du kannst ihn ja voll einfach. Da hier noch alles bekommen, ne? Hast du eine Lanze? So, weiter nach oben. Jemand hier? Nein, verdammt, beinahe. Oh, Aber ich kann er trotzdem heilen, ne? Ja. Zuerst so, damit ah, Der muss uns jetzt mal ein hier einholen. So also viele Gegner sind ja nicht mehr da. Ah, können wir doch um jeden. Sie durch mit dem Langbogen. Eher treffen als mit den, Weil ich die halt kapiert habe, ne? spielt übrigens immer nachlegen ich weiß nicht wieso oh du hast einen Schnitter habe ich auch noch gar nicht gekauft ne kann man ja auch kaufen ja komm komm mal auf mich los ähm, 29 Ah, kein Ding, Schnitter ist mehr oder weniger ein wo nur halt etwas schwächer. Aber ich glaube, der Schnitter in diesem Spiel ist sogar stärker als ein Boda. Ich glaube, da hat immer mehr Krit und ist ein bisschen schwächer. oder der Schnitter ist ein bisschen stärker und hat dafür aber nicht so viel Krit. Um, steht hat normalerweise 30 oder 25 und vodo hat dann fünf mehr 31, ich komme her. Komm, die kommen auch alle mit ne Dings, ne? Alle mit den noch auch ist ja echt notwendig. So. So, Alter. ich sagte, er ist so schnell. Genau da wollte ich hin. Oh nein, jetzt ist das auch. Ja, aber ich habe die Situation ja voll dem Griff, also daher ein Speer da kann ich doch bestimmt jemanden hinschicken der das übernimmt hier wie dich zum beispiel nee du überlebst da nicht ja du hm. Achse ehrlich. Hm. Ah, ja, raum. So, sagen wir, noch. Okay, auch. wenn du... Okay, genau. Wenn zweimal gekritzt hättest, dann wäre es auch gut gewesen. So, jetzt macht Punit den fertig. Ich habe hier oben liegen lassen, ne? Zack. Wanda. So ich kann mich nicht die ganze Zeit mit denen noch aufhalten. Ich muss weitermachen, ja. Meine Heiler brauche ich gerade nicht so unbedingt bei einer von euch bis treffen. Ich relativ sicher fühlen, wenn meine Heiler da oben sind. Oh mein Gott, Erfahrungspunkte so bitte. wenn ich dich jetzt hier platziere, müsstest du ja eigentlich alle anlocken können, ne? ich steche dich damit und bewege ich dich nach links so Na. dann jetzt ehrlich gesagt der der typ wird irgendwie er sich bewegen oh, oh. Nee. selbst ein Crit hätte nicht erledigt. ich erledigt er ist gedacht dieser ja, jetzt macht er das. Warum? Da kommt schon der Ja, du bleibst jetzt hier stehen wie eine 1, ne? Ich lasse ich jetzt hier stehen. Und du muss ich um die. Nimmst doch keinen Schaden hier, ne? Also, was ich auch machen könnte. Ich kann eh einsetzen. Aber so. So, entschuldige was? Ja, okay. Action, okay, ja, mach. Und cool, hat erledigt. Selbst den kann sie nicht treffen. Vielleicht sollte ich irgendwie ein spiel oder so geben. Ne? Oh. Bin ich in Reichweite, oder? The time has come. gehen ja auch noch level ich kriege noch auf level 20 pass auf ja gelacht der kapitel hat eine halbe ewigkeit gedauert aber es hat sich bewährt finde ich stück noch ein nachschlag gefällig das bestimmt irgendwie den sein. übersetzt ich wahrscheinlich irgendwie dazu oder ein seiner kritz ist irgendwie auf englisch so 41 16 Da, guck mal die haben geld ich muss die drachen ausrauben das sind 2000 geld es ist nicht viel aber ich brauche es ich will es da ist erreicht dich ist klar was geht. Du wirst nicht die Axt fallen lassen. Bin immer noch die härteste krit Quote. In müssen wir ist immer noch die von Jacob. das Fates. Pick a God and Pray. <lacht> das ist wirklich voll disrespectful. Time to take out the trash. Weil er aber Butler, also <lacht> natürlich muss er einen so einen Sack, äh, Sack, einen so einen Satz haben. So, diese Sachen bewegen leider. So, zock ich einfach hier und mach die platt. Also Drittmeister, ne? Ja, kann die jetzt eigentlich hier nur beschäftigen, ne? Lässt den jetzt da lassen. Ist ja überhaupt jemand, der sie wieder hoch halt Irgendwie nicht, ne? Das heißt, ich könnte sie eigentlich abschießen. So, was mache ich denn hier? Diese Drachen, die haben wir die waren wahrscheinlich wieder Spezial 39. Das Gegner, frittiert den Gegner ein. Oh. Da habe ich ja schon wieder null Bock, ne? Wow! Um jetzt zu zeigen, wie wenig Bock ich darauf habe, war ich denn jetzt kalt? aber kann ich mich dahin bewegen vielleicht ja. <lacht> so ja, kannst euch da stehen bleiben weil vielleicht wird der eine typ nicht mehr da sein Keine Sorge. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass dieses DLC sehr lange dauern wird, wenn ich da tackle. Von daher keine Sorge, kein Ding. Ja was warte ich? Mache ich einfach platt. Mache ich keinen Bock auf deine blöden Angefahren. So, da habe ich das Geld eingesackt. Cool, weil, ne. äh, der Typ mit der Stahllanze, keine Ahnung. Ich sagen. Kamilla ja, wird jetzt nicht so schwierig sein, ich sag so gefühl Na ja. Man kann jetzt ja irgendwann bewegen müssen, ne? Wenn das Spiel, wenn das Spiel will dass ich mich stresse, ne? Die hätten die schon irgendwas gemacht, ne? Aber haben sie nicht. Deswegen nimmt man chillig ich nehme die chillige Route. Da. So, ist schwer, so ein Drache. Ja. Also, nur weil du jetzt hier ja ablocken kannst, heißt das natürlich nicht... Hat er zu lange auf dich warten lassen, wir kannst ne? Oh kann natürlich auch passieren ich halt meine sachen kaputt so, einfach angreifen <lacht> Natürlich hat er daneben bauen So, aber hier ja, ich merke sie hat auch keine irgendwie entwickelten äh, aufgeballerten äh, weil ich waffen nur so also klar dass sie damit nichts treffen ne? sie hat eine auf der normalen Speer die sind gar nicht aufgerüstet und so und aufgerüstet auch immer so ein paar auf äh, so ein paar treffer bonus also irgendwie klar dass sie an nichts trifft Noch gar kein Zeitkristall eingesetzt, merke ich gerade. Ne? Cool, ne? So, jetzt muss ich irgendwie den Typen erledigen, vor dem mir nervig wird. Ich würde den am liebsten erledigen. Bevor hm, vielleicht kann ich ihn dazu bringen, dass er irgendwie so ein Klon angreift. Erstmal, ich habe wir im glaube ich, dabei. ne? Mein Hauptcharakter. Wie effektiv der dagegen ist? Oder ich könnte noch einfach angreifen bevor er irgendwie dazu kommt mich anzugreifen. Wow. Die sind definitiv nicht so stark wie diese Drachen. Warte mal, sind da nicht sogar die Drachen, die ich in tickets DLC bekämpft habe? Nee. Noch viel nerviger. Erst Level 18 mit sie. Wie ist das bestimmt passiert? ist das schon wieder passiert ey. so und ich würde sagen sobald wir die alle erledigt haben schießt mal Camilla einmal kurz ins Gesicht ne wir uns da oben so Ding los kann jetzt jetzt chillen ne? ich habe diesen so krassen ritter gesehen oder general den so viel schaden einstecken kann das wäre absolut gar nichts in eine an den verstärkungsraum sind noch nicht mal nervig weil keiner von denen irgendwie ein donner oder irgendwie so eine nervige waffe hat ich kann ja wird wirklich, wirklich bis zum Ende der Zeit hier mit ihm tanken. So, Nächster, Boah, wenn die mehr Erfahrungspunkte geben würden, ne? dann wäre so cool. Da so, er ist natürlich immer im. Ein bisschen nervig. Hier müssen wir jetzt hier um ihn müssen wir uns jetzt hier immer die ganze Zeit kümmern. das ist ein Stahlschwert. und noch? Äh, ist aber zu weit entfernt von. Lave. Also hier. ich hatte ein Bann einsetzen sollen ja. jetzt packe ich dich da ein jetzt packe ich euch bei dir so oh. supportpunkte cool ne? so nachdem wir damit fertig sind kann man uns um camilla kümmern ja, jemand sagt mir wird nicht so schwierig sein sich zügel Und die level war allgemeiner irgendwie so ausgerichtet im sinne von du musst ja die halbe welt umkreisen um überhaupt dahin zu kommen das ist Und da kam jetzt noch irgendwas. Dann haben wir den hier. Dann dich dich platt. Da können wir uns so langsam und sich um Camilla. Ja, nur drei Stunden gedauert. Sehr. Ich hoffe, nerven wir. Ja. Ach ja, ist ja der fähigkeit hier. Je weiter er sich bewegt, desto mehr äh, Schaden macht er. Ja. Habe ich ganz vergessen. Soll leicht den Heimstart am wander weitergeben? egal so machen wir noch die kurz fertig nee. natürlich wieder nicht klappt ja ich treffe sie nicht na komm ich will heute mal Feierabend machen man glaubt ja nicht mein spielstil das ist was anderes andeuten aber ich würde schon gern hier auch fertig sein irgendwann warte mal, der einheit hat ein Donnerschwert, ey. schon jetzt hier reingehen, das Ding einsammeln, ja, schon schießen können, aber mal so. haben wir alle Gegner erledigt, bis auf die in der Mitte. Und das wir können uns um die kommen an das, ist das Gefühl, ich werde außer Reichweite sein von Camilla. gucken wir mal. Ja, okay, ist gut. Ich habe gedacht, ich habe den Schulterknopf gedrückt. Bei den früheren Feiern war es so, wenn du den Schulterknopf gedrückt hast, dann äh, wenn die Animation übersprungen. Vielleicht gibt es ja auch so was, aber äh, nicht. ich habe es noch nicht gefunden. Ist jedenfalls nicht L, äh, L heißt L der Knopf. Lindell Taylor. So, so wir haben Fogado, wir haben Alfred, wir haben, also wir haben eine Menge Charaktere, mit dem wir halt hier reißen können. So, wenn ich euch weit nach oben bewege, dann geht der eine Pegasus-Ritter, der hier mal auftaucht, vielleicht auch irgendwann nach rechts anstatt nach nach oben, zu euch, oder? Ja, Macht ihn ab, Ja! Aber oh, wenn er jetzt schon Level 10 gewesen wäre mit, mit Dings, ne? Sogar ich weiß jetzt nicht, welcher Knopf das war. Ich habe nämlich alle Schulterknöpfe gerade gedrückt. Ich habe alle Schulterknöpfe zusammengedrückt Also ich weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht, welcher Knopf es war. Ah! Wer seid ihr denn jetzt noch? Und ihr gebt mir natürlich Erfahrungspunkte. Ist klar, man, oh. warum kommen jetzt auf einmal welche? stand hm. Ist klar, man er Dann können wir uns in die Auen auch noch. Es hat jetzt ein Zeichen, dass sie sich bewegt. er ist ein Zeichen, hat ja gleich keine Leute mehr kommen. Die mehr Erfahrungspunkte? Nee ich euch und der ich gut hast du starlanze mit 30 punkten ist klar ist es ist noch leute da kommen ja naja dann machen wir euch auch noch platt kein ding so gerade Erfahrungspunkte sage ich nicht nein. Was ich war mit da an der voll hat. So bei den Magiern muss ich allerdings hier Louis wegpacken. dann kannst es nicht mit denen aufnehmen. Okay, er ist nicht der Knopf. Okay, er ist schon mal nicht der Knopf, sie hat aber euch noch keinen Bock sich zu bewegen. ne? Er also der hintere Schulterklopf auf der rechten Seite ein neues Leb macht vielleicht ja mehr schaden mit seinen Langstreckenangriff. Wieder einer P. Jetzt wird schon beide davon daneben gauen. Komm schon, jetzt nicht auf den Senkel. Der eine Typ lebt übrigens immer noch. Ja, ja, ja, immer gar nicht. Macht ja Schaden. Aber vielleicht ist er auf nur als Silberschwert. Ich habe Hunger auf Eiscreme. <lacht> Ich muss ja mal Dings einsetzen. Ich habe ja nicht Dings dabei, ne? stärke plus drei, nicht schlecht. So, dann war ich auch erledigt. Jetzt haben wir so ein Grind hier gerade. Aber sagt mir nicht, hier kommen noch mehr Leute. Wenn die sich mal langsam bewegen würde werden ein gutes Zeichen. er hat ja keine heile mehr gehabt. Die ganze Zeit mit 67% trifft, ne? So. 36 Schaden schafft er nicht Hortensia da. Ja. Ich soll allein schaffen. wir mal in So, dann versuchen wir mal langsam hier hinzukommen. Du hast nicht, so ich noch einen Heilstab, oder? Nein, Vorgetäuscht habe ich. tipps habe ich. Aber ich kann auch so heilen. Ist kein Ding. Mal gucken, wie weit kann ich damit schießen oh, gar ich, ich gar nichts diese Aktion reicht ich gar nichts ja, wir sehen wir sehen mit orangen namen besser aus Euch daneben gauen. Der Mager steht mir gerade ein bisschen im Weg. Dunk, donk. denn denn denn denn Mein Gott. <lacht> ah, ich erreichte ihn nicht von da aus. Weil er ja ein bisschen zu einfach gewesen, ne? Alles klar, Aber was machten sie? Sie macht... 1, 2 magischen Schaden von 30. Damit wird sie ja wohl nicht mich erledigen. Und auch gerade an der wird das schon klappen. Ich könnte auch mal einmal dabei was einsetzen. Habe ich auch irgendwie nie gemacht. Ach was auch doch kein schwein da kommen die magier und er steht immer noch da kann ich nicht mit ihnen einfach okay ist gut keine neuen charaktere auftauchen So, was wenn ich dir mache? Oh, das ist eine Menge Schaden. So. Habe ich ja hab schon wieder Mist gebaut? Ich glaube ja, ne? Ey, Wander zur Rettung. ja so gemischte leute ja. was ich dagegen mache hier ja, den das ist noch ein so ein ding das ich schön einsammeln kann ne? ich habe noch ein paar züge warten aber was soll man machen einfach besser spielen <lacht> ja, kann ich aber hat es jetzt aber auch nicht so gebracht Das? Nee. Hm. Hm. Ah, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich glaube schon. harmonie aber willst du denn ich habe ja ist die letzte verstärkung so und dann war ich aber auch schnell man schafft sie mit einem schlag jawohl frage gute jetzt auch nicht mehr, aber das soll's macht sie platt. Also langsam können wir mal hier das Ende erreichen. Mein Gott, ey. That don't will if ja irgendwann und start ding mit dir Wir müssen so jetzt zeit tot schlagen das alfreds ding wieder geführt hat Ja, ne? Ich vergesse die ganze Zeit, die... animation zu waschen das Jetzt gehen wir hier hin. den hier noch, warum nicht? Hey, beinahe wieder. was war hier? Ich glaube, da ich glaube, du warst kurz vom Level ab, ne? Drei Stunden 44 Minuten. So, aber gleich. Machen wir es dann echt. Ignorieren war müssen wir ja. sie haben immer noch Sachen die am zerstören. Okay, ist das? Also, ja müssen wir hier noch warten. So. Man, ich brauche ihn eigentlich da oben, ne? Aber er ist der einzige, Idee, die Leute ja one-shotten kann. Und ich wusste, eines Tages wird er daneben auch, ne? weil ich mich mit dem hier aufkloppen? Mein Gott, wenn sie elfen Elfenbind gehabt hätten, ne? dann wird hier viel einfacher. Okay, jetzt haben wir es aber gleich. Der nächste Zug geht's los. Zug 50. Nein, daneben. Na, die ignorieren wir jetzt, ist egal. So, wer ich trifft, den von hier aus nicht hat gibt jetzt nicht bei meinem den ja mein doppelgänger ja wohl losgehen ne? so das war nicht was irgendwie so drauf hat so an fähigkeiten ne? kann natürlich wieder nervig werden so, irgendwas sagt mir kam wurde nicht angelockt Mein Gott, komm doch mal auf mich los. Ey. Das ist schon mehr Leute, ist er denn? 39 ist klar. Ja, da wird, wird definitiv nicht passieren. Der wird auf mich loskommen. So, kann er wort überleben? Ich glaube nicht, überleben kann. So, wow, ich kann sie mit einem Schlag erledigen. Dann machen wir das doch. hier hier damit wir ausweichen. Er sich das halt nicht aus, ne? war ja wird er nie im Leben ihn mit einschlag erledigen so nicht hin. Ja, schon wieder hier so voll überall. So. Ich kann mir leicht mal durchbewegen. Was ja. es hat Nein, jetzt hat sie auch in ja Warriors eingesetzt. Okay, das war nicht so spektakulär. So, ist ein bisschen gruselig gerade, aber nichts was jetzt hier nicht so. Ich kann sie One-Shotten. ich kann ich sie One-Shotten. So. Alle Bündnisse aktiviert. prozent jetzt nicht so aus, als würde ich die überreiten dass sie da als würde ich irgendwie voll den laserstrahl auf die schießen aber okay Aber gut, ich kann noch tanzen, aber sie alles in Feuer gewandelt hat. Okay, mein Gott, jeder ist schon ja, es 8 oder 9. Das war sehr gut, alles bis auf Resistenz und Figur. ja alle noch hochlevel oh ihr habt auch zwei oh, ihr seid dings vor ähm. wer war ob oh, Wen hatte sie nochmals als als äh, gefährten ich habe das war berukan ne ja wer war denn noch mal ich weiß gar nicht Ritter mit dem bogen ich weiß ich gar nicht mehr ach äh, war nicht sehr Hier jetzt zum der girl ich glaube ja ne wow ich glaube ja ne ich nicht dazu kommen werde die zu erledigen weil hast du denn noch eine Silberachse, eine Menge out muss eh nicht erledigen ich Muss eh nicht erledigen ist eh nicht erledigen ich ja mache ich muss ich noch mal bewegen stehen nee, ja sie wird mit einem schlag erledigt war <lacht> den warte mal, wo ist sie Dachte ich bin auch blöd <lacht> hat sich schon von anfang an hier bewegt <lacht> mein gott wegen dem blöden feuer jetzt ne? die sie hat dem ist aber ganz schön gut würde ich sagen da so. tanzen tanzen ja da war kabel fest ich würde sagen du kommst natürlich gleich daran den langen trifft er auch wie blöde ne? von daher aber oh. Oh, ich ihn ausgerüstet habe genau dann habe ich irgendwie nie gedacht ich habe ja gar nicht dran gedacht hat man das machen kann Das ist cool. Und er macht sie eiskalt. Kalt. Nein, ich habe keine Heilung mehr. Mit ihr. Okay, dann habe ich jetzt nicht, wo die Embleme miteinander interagieren können. Zum ersten Mal, hat mir passiert ist. Sehr cool. Aber wir müssen eigentlich ihn hier ja erledigt kriegen, ne? dass hier irgendjemand sterben wird warum nicht ne weder dies meiner er hätte da eigentlich niemand erledigen können machst du übrigens hier jetzt jetzt hier nicht auf den nerven jetzt mal warum sollte ich eigentlich nicht die dinger hier einsetzen da ne? so. doppelt den sogar das soll dann barker sein ne? und severa soll die sein die ich gerade erlebt habe ne? stimmt ich habe severa auch eigentlich mal zum ranger gemacht also im britte einheit mit schwert und bogen mit ausrichtung auf mehr äh, mehr auf äh, dings ja bogen äh, auf schwert irgendjemand den erledigen ich glaube ich hatte wir sie noch festlagern müssen ja, ja. ja den schaden an so also viele band wir genug leute hier haben legen kann oh ja. das ist meine rache Rache ist ein sehr bitteres gericht Warum wie viel band level ich jetzt hier bekommen habe so das muss ich nur noch sie erledigen hat so viel dazu, ne? Okay, entschuldige. Was? Man ja, man, mit mit machst machst keinen schaden schaden ne? Was ist ja noch knapp, ne? Was habe gerade schaden gemacht? Ach, wegen ich wegen meinem charakterbei. Hm. hat sie genau da steht jetzt, ne? Kriege ich überhaupt dann neu erledigt ja, ja, ne? Und vielleicht nicht charakter ist ja so blöde platziert sind aber ich habe nicht genug leute aber was macht seinen rückschlag oder drehung oder so macht das bringt mir nichts dann hakt jetzt weil es hier keinen Platz habe hier sie zu erreichen ja. das müssen wir noch mal festnageln dann ein Ding mache ich so gerne. ihnen dann kann den typen eben noch mal Platz. Oder die typen die konzer stunden also ich ja ich mache für ein paar krümel erfahrungspunkte ne oh gott aber er wird ja nicht angegriffen ah. Wander gewisse. Komm holen den, schnapp dir den. Aber... Hm, Subarachi. So, natürlich geht er mir jetzt hier auf den Nerven, ne? ausgerechnet hier jemand noch in der nähe sein hat aber wenn du sie jetzt, sie jetzt hier wettkrieg ne? Okay. na gut Okay, im nächsten Zug bist du dran. Hä, mhm. ja, echt gekrittert, ey. Hm. Er sagt. ich mal vor ich hätte ja erfahrung bekommen von all denen okay, 17 da willst du auch fertig mal mit dem Crit. Die beiden äh, Organisationen haben. Juno, was dir doch wo kommt das mehr habe ich denn da für ein Schmetterling über mir Michi, ja jetzt erst so nein ich egal man da wohl dennoch weiß nicht Wenn wir schon mal hier sind großes Opfer Auch noch ein paar fahrungspunkte ja, passt. Oh, also ist eigentlich egal. Wer, wer den erledigt? Wer die jetzt erlebt, aber genug haben, ne? Hab Wenn man sagt, sie hat nichts, was irgendwie ja Schwäche durch... Äh, Stärke durch Schwächen, ja reduziert, ne? Doch, doch. Ich mache halt nur so viel Schaden. Schein. So, wir uns sie den Kill. Ich glaube, Marin war relativ gut. Wo ist denn? Hier. Holt du den Kill ab. Mit dem Silber durch. Hm. Ja. Okay. So, haben wir alle einheiten noch am neben 54 züge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ja 10 leute ne? ah, lois ist noch auf level 7 die ganze zeit da unten gegen die null erfahrungspunkte kollegen gekämpft hat das ist echt gar keinen schaden auch jetzt nicht Was oh, ich greift ich trotzdem an? Ah, oh, bin ich wohl, als ich das noch gemacht habe. So, dann, reiner Mach sie plat. Okay, sehr cool. Dann hat nur 54 Jahre gedauert. Alfred und Linn. Okay. Mein Gott, das hat lange gedauert. Vier Stunden zwölf Minuten bis jetzt. Ich weiß, ich hätte früher erledigen können. Oh, ich wollte die Erfahrungsmutter, okay. Okay. ん 神田や仲間たちと力を合わせれば oh, revelations is canon. Okay. あなたも仲間たちとの絆 なんてはい。あら、 das war emblem Mimiker. Ich habe mich nicht mehr so gut. Ich habe mich nicht auf das gut. Ich habe die Synchrofähigkeit Drachnader fügt dem Gelände je nach einer in Typ Effekte hinzu und zählt Flammen und Miasma. Die Bündniswaffe Donnerachs kann selbst entfernte Gegner mit Magie Schaden zufügen. Die Bündnisfähigkeit Überflieger erhöht die Bewegung und ermöglicht einen <lacht> erhöht die Bewegung. B. <lacht> danke, danke, Spiel. Und ermöglicht eine Einheit zu fliegen. Das Bündnisangriff dunkles Entfernung fügt Gegner in einem großen Bereich Schaden zu und lässt das Gelände in Flammen aufgehen. Cool. Werde ich nie benutzen. <lacht> Weil ich keine DLCs benutze. So, cool. Gott. Ewig gedauert. Aber ja, habe ich mich schon darauf eingestellt. Die DLCs, sie haben es in sich und ich muss ja natürlich alle Erfahrungspunkte haben. Okay, cool. Aber wir haben es geschafft. Oh, sie winzig. Ich weiß, ich sage jedes mal, aber Anna ist so winzig, ne? jetzt so im kontext mit butscher ne ich ja riesig ist Alter, wie alt ist sie wir lassen irgendwie lassen irgendwie weil ich ein, ein zehnjähriges mädchen hier in unserer armee mitkämpfen das ist eine kanalisation ja Aber okay Aber wir haben ordentlich ja. erfahrungspunkte bekommen ja fand ich für die zehn leute die wir mitgenommen haben ne? sind wir nähern uns hier so dem maximum level mit einigen charakteren noch so 11 12 level dann sind einige charaktere schon auf dem max level immer schon sachen maximiert <lacht> Wander. Hey, 86 macht ne? ich meine für ein heiler reicht das. Für von heiler reichen diese fähigkeiten ich frage mich, ob die ausgerüsteten Embleme irgendeinen Einfluss darauf haben, welche Werte gelevelt werden, dem so einen ganz kleinen Einfluss darauf haben, wenn die ausgerüstet waren beim Levelaufstieg. Aber da ist ganz chillig ist ein Alpakas in der Idee. ich bin mir zu 20 prozent sicher ja sie schwimmen mehr manchmal kommen sie ja durch die kanalisation ich habe so viele leute getötet das hat mir gefallen oh. ich muss ich muss meinen support mit ihm freischalten jetzt wo ich weiß dass er die stimme von dio hat hoppelhase würde bitte nicht mitnehmen nur eine habe ich mitgenommen ah ja, die gleiche das gleiche kapitel gab es auch in feiern im face nur halt, ich glaube anders ich kann mich nicht erinnern hat genauso funktioniert hat wie in dem Spiel hier. Ich meine, sie hat irgendwie so... So Wellen oder so hat sie irgendwie hier... Mit dem Wasser hat sie irgendwie was gemacht, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Schon so lange her, und ich versuche, allem im Fels zu verdrängen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Oh, ich bin euch schon ein hier ich weiß auch gar nicht jetzt in der landschaft malen ja. oh, 250 und oh. Oh, ihr beiden naja oh, hm. darum steht noch jemand und immer irgendwie noch nicht geklärt warum sie irgendwie so ein so ein so ein stern tattoo im gesicht hat warum warum Hortensia ein herz tattoo hat es hat einfach nur normal kommt Yonaka? kommt sie auch aus illusia ich habe ja erst gedacht die werden irgendwie miteinander verwandt oder Junaka, irgendwie so eine geime <lacht> irgendwie so eine geheime schwester oder irgendwie so längst verschollene schwester von hortensia oder so keine ahnung so, wir gehen zu uns Schon wieder irgendwie verpasst anzukratzen. So, dann machen wir ja noch das Nötigste. Gucken mal, wie viele Items und so wir bekommen haben vom Boden. Gehen in die Arena und dann sind wir eigentlich völlig fertig. Wir viereinhalb Stunden hier dran gewesen. Also ich bin viereinhalb Stunden. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts hat hier sein. Weil wir mindestens drei Parts. Ich schon oft gesagt dann waren es dann doch doch zwei aber diesmal werden es definitiv drei weil das ist eine Menge so, oh Gott also eine Menge Leute die ja habe ich auch eine Menge Bänder hier hochgelevelt Mikaya, der อสベラトオッケー。あの、微野が精神 Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pass auf. Also mein Hauptcharakter und Gold Mary am all ihre am all ihre Bänder ja gelevelt. Lehre Embleme. 本当にありがとうございます。そんな俺なんて。私こそいつもありがとうね。 あなたみたいな綺麗な猛将士と戦えて、華が ja, 任せて。行草が終わったら海 cool Bis dass der einer wird um einen Schritt verringert, was damit sie eingesetzt werden kann ne sonst verstehe ich da irgendwie nicht so was die damit meinen ja heute Morgen. Heute Morgen. Heute Morgen? 朝と was かむしろまだ夜って感じ Du erinnerst mich an eine andere Blondine, die auch ein Ritter werden wollte. So. War nicht mal ja, nicht die von den Eintönen vom Ballfuß. Und um in brechen wir ein Zweig. So, Orban, ist... Also von Ike's Vater hier, ne? Nicht das Ragneel. Was redest du da, Kollege? Für mich geehrt. So, dann haben wir noch Supportgespräche. Dieser part wird nie enden. Da haben wir ja Selin, Hortensia und Fogado Fogado Hallo, Altasia, ah, zwei Prinzessinnen? Selin, hm. 正直 何もかも私の方<笑><笑> konzern wäre stolz oh. okay Na, dann zu und fogado wieder zwei kronen ja, nicht ich Kron, weiß zweit prinz prinzessin also die Leute Leute nicht に皇冠を sind. Hm, Oder ソリウム<笑> あまり冒険に出る騎士で <laughs> <,それもかなり危険な冒険です。それでは Ice> <laughs> das war die respektvollste und freundlichste Art, ein zu sagen ich kann dich nicht leiden okay so gucken wir mal kann ich jetzt hier jetzt kann ich wieder weibern reiten ich weiß nicht warum das letzte mal nicht zur verfügung stand ich war kein charakter irgendwie da der wie mir ja wann da war glaube ich irgendwie beim training eher, ne? Deswegen, er war also er stand hier, ne? Also keine Ahnung, ob David was zu tun hat, dass er irgendwie besetzt war oder so. so wollte ich hier ach Achso, vom Brunnen, ja, und da oben. <lacht> Gott, der jetzt ausgespuckt hat, ne? Mit Stufe 3 war das, glaube ich, ne? Auch oh, grün. Stallanze, novizenbuch Elfenflut und Elfenlicht ich nicht mehr genau ich da ist reingepackt habe aber ich glaube da war jetzt nicht so viel besser mal schauen na gut ah, nee, arena Gehen wir noch in der arena und machen jemanden platt Tun vielleicht noch mehr Supports freischalten. und dann kommen wir mal mit trainieren wir denn hier so, kein von den Leuten, die ich gerade dabei hatte, weil die sind schon voll hochgelabelt. So, schon jeder auf... Ne, ich habe Level 5. Butcheron. Stufe 5. Klan. Ja, das ist ein schwieriger Level. Ich würde sagen Butcheron, ne? Dann gehen wir mal mit Butcheron rein das で wird schon klappen. ば、 die standen, gerade noch nebeneinander, und ich habe noch verglichen, wie groß die sind. Ne? Dann kämpfen sie schon direkt nebeneinander. und ich habe es persönlich genommen. Oh, das ist ein Feuer, ganze die mir keinen Schaden macht, weil du nichts an Magie hast. Wahrscheinlich. Ne? Ich bringe nicht von dein Pferd um. Hm, was richten wir so lecker? Ich glaube, Bunnet ist wieder irgendwo am Kochen. So, okay, gehen wir mal ein Level ab mit ihm locker. Oh, Kampf der Berserker! silber in ne? normalerweise hätte sie ja ihn eigentlich fertig machen müssen weil sie viel mehr stärker hat wir hatten eine silberachsende eine aufgepowerte kp plus zwei watt das heißt er hat ein hp wachstum von über 100 und sonst würde hat neben dem passieren da ist aber krass sondern die am wenigsten support freigeschaltet cool Sag mal. Warum sind eure Muskeln so Ich habe keine Ahnung. Ich sind eure Muskeln so groß? Ich habe keine Ahnung. Soda. 大げに失礼のないよう常にお礼儀作法 da auf die bildung Okay, cool. Gut, also war ja fertig. nein. Ne? Oh hat ja auch lang genug gedauert, ne? so, ich habe immer noch voll wenig Geld. Ich weiß nicht, wie ich das immer schaffen. Ne? Ich habe schon gar kein Geld mehr aus, weil ich mir nichts leisten kann. Wie soll man denn bitteschön hier die ganzen Dinger hier hochleveln hier, diese, diese Länder, diese Spenden? Wie soll man das in jedem Leben schaffen? da ist wahrscheinlich nur gedacht, wenn man irgendwie neben Nebenkämpfe macht, ne? Wenn man ja und so farmt. Also das könnte ich mir unmöglich vorstellen, wie man das schafft. Alle Dinger hier irgendwie zu leveln oder so. Ich kam nie mal auch nur annähernd irgendwie an so viel Geld dran in letzter Zeit. So gut. So für mich war es das aber heute. Mein Gott, aber ganz schön lange. werden definitiv mindestens drei Parts, vielleicht sogar noch vier. Ne, mal schauen und Ja, in der nächsten Folge machen wir mal mit der Story weiter. Dann sind wir in Kapitel 20 äh, der Dings ohne Thron, ne? Schloss ohne König. Genau fast äh, ah, ja. Gut. Das sind schon fünf Stunden. Also, aber beim nächsten Mal und ja, ich sage Dankeschön fürs zuschauen Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich unglaublich freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Kowski.